Achso, ich hätte mich auch eben fast umgebracht. Neulich saß ich auf der Couch mit einem Solo-2-Vaporizer, in dem mir, wer ohne mein Wissen, einen Wurschtbruch mit DMT bzw. Changa gemischt hatte, um zu testen, inwiefern da beim Dampf der Wasserfilter einen Unterschied macht. Da ich vorhatte, das Footage teilweise bei meinem die beste Art DMT zu konsumieren Video auf meinem OpenMind 3000F-Channel zu verwenden, hatte ich die Kamera aufgebaut und mich gefilmt. Und während ich so an meinem DMT-Vapo nuckle, ruft mich ein Kumpel von mir an, der gerade seine ersten DMT-Breakthrough-Erfahrungen hatte. Das war der gleiche Typ, der in diesem Video versehentlich Ketamin statt Kokain genommen hat. Ja, der ist immer ein bisschen exzessiv unterwegs. Der geht auf mehreren Pappen in Clubs feiern und gönnt sich daher auch direkt nach seiner ersten breakthrough erfahrung noch ein paar weitere was ich euch kein stück empfehlen würde weil die erfahrung sehr intensiv und psychisch anstrengend ist als ich tage später angefangen habe mein how to dmt video zu schneiden schaute ich mir dann nochmal die aufnahmen von dem telefonat zwischen mir und meinem kumpel der gerade die ersten dmt breakthroughs hatte an und fand dass das telefonat so unterhaltsam war dass das definitiv ein eigenes video wert ist weil mein kumpel am Telefon auch etwas verrückt scheint, obwohl der Rausch schon vorbei war, wirkt es hoffentlich auch ein bisschen abschreckend. Ihr werdet auch gleich sehen, wie er während des Telefonats ständig die Frage stellt, ob er komplett gescheuert, äh, äh, äh, komplett bescheuert geworden ist und in die Klapse muss. Also an alle, die darüber nachdenken, je DMT zu nehmen, DMT-Breakthrough-Erfahrungen können einen wirklich verrückt machen bzw. Psychosen auslösen. Bei manchen reicht eine vielleicht schon aus. Und das ist auch der Grund, warum ich selbst noch keine Breakthrough-Erfahrung hatte. Ein paar Nukes hatten unter meinem How-To-DMT-Video geschrieben, dass man mit einem Vapor keinen Breakthrough erreichen kann. Keine Ahnung, wie die drauf kommen, das ist definitiv Bullshit. Der Kumpel am Telefon hatte das auch mit dem Solo 2 Vaporizer geschafft, nachdem ich es ihm empfohlen hatte, genau wie viele weitere Freunde von mir. Es gibt bestimmt einige andere Vaporizer, mit denen das ebenfalls sehr gut geht. Mit denen ich das halt noch nicht probiert habe. Es gibt halt nur nicht viele Vaporizer, die sich so gut reinigen lassen wie der Solo, was aufgrund des Gestanks von DMT sehr praktisch sein kann. Das Madix an den Aufnahmen ist leider, dass ich gerade mit meinen Kopfhörern Musik gehört habe, als sein Anruf reinkam, weshalb ich seine anfänglichen Schilderungen zum Trip nicht aufgenommen hatte. Wow, krass. So, was da, dann war es ja, ja schon in einer anderen Dimension. Ja mir alles reingepfiffen. Ich weiß, dass ich Jesus bin und ich weiß, dass ich die Welt retten und ich weiß, dass du auch Jesus bist und du wirst auch die Welt zusammen die Welt retten. Nee wir werden nicht die Welt retten. Laber nicht, wir werden nicht die Welt retten. Ja. Hast du schon ja. mit dem geilen neuen Vaporizer probiert? Ja, Mann, Alter, das ist richtig geil damit. Ja, geil, okay. okay. Das ist mit den anderen so, mit dem das war das, das war scheiße drin zu halten, aber hier geht das super. Aber hast du es auch mit Damiana gemischt oder direkt reingemacht? Da hab ich ja zugegeben Ah, ah geil. Weißt du, was ich weiter DMT sehen soll, Alter? Du weißt es nicht, weil es zu krass ist, oder was? Ja, Mann, Alter. <lacht> ich, eben ich, das, ich, ich bin eben fast bescheuert geworden, ne? Ich hab gedacht, ich, wär, ich müsste gleich die Klapse. <lacht> ich weiß halt nicht, ob ich Gott bin oder ob ich Gott der Verrückte bin. <lacht> Alter, ich sehe in meinem Leben noch tausend Zufälle. Ich sehe alles, alles wird klarer, Alter. Der Verstand von Jesus kehrt in allen uns. <lacht> oh shit. Ja, das war alles auf Band, Junge! Endlich mal. Ja, jetzt habt ihr Jesus gesehen, Leute. Geh mal auf, geh mal auf die News gucken, ob die Polkapsel schon geschwollen <lacht> ist. Weißt du das ernst? Ja mann, ich hab eben das in der Welt prophezeit, Alter. Was? Ich hab eben, ich war so, noch auf einmal ging das Licht an draußen, ich hab gesagt, ja jetzt kommen die Aliens oder so, Alter. Die po Optik Polkammer, was hat das damit zu tun? Ich war eben, im letzten Ding, ich war ähm, die Endlosschleife in sich. Ich komme fast, nicht mit, also ich, hab, ich, war, ich hab verstanden, dass das Universum einfach nur eine Einflussschleife, ist und ich war eben so, ich war eine Endlosschleife eben. Halt die Finger vor dem Zeug, Alter, das ist richtig gefährlich. Also bereustest du weil der letzte so stark war, oder? Nein. Ich hatte gerade eben so einen so einen angst gehabt, ey. Digga, Alter, ich habe gedacht, vielleicht kommt die Klaps und die die, die, die holen mich und holen mich da rein. Und ich habe das echt gedacht, ich habe gedacht, jetzt gleich kommen sie. Na, dann bin ich langsam wieder runtergekommen, habe ich gemerkt, Alter, was bist du bescheuert, Alter? Was laberst du für eine Scheiße? Und dann ging ging's weiter und so dachte, Oh, krass, ich glaube, ich glaub, gleich kommen die, die, die holen mich und holen sperren, sperren mich ein. Ich glaube, ich bin bescheuert. <lacht> Aber jetzt, wo es vorbei ist, ist alles wieder normal oder musst du doch da irgendwie das die ganze Zeit dran denken? Boah, das war der Dach erstmal. Ich war boah, ey, ich saß so oder so oder so. <lacht> was ist denn jetzt, wenn ich jetzt auf dem T denke ich bin Gott, was passiert denn jetzt? Bin ich selbst oder denke ich das einfach nur? Was, was, was, was, was, ist, was ist Gott? Du hast Jesus zum seinem also Jesus-Gedenken gebracht. Du musst noch in die Geschichte eingehen. Als der große Held. Mein erster Breakthrough, da habe ich alles, alles war aus mir. Alles bestand aus mir. Und dann kommst wieder in diese Realität. Und auf einmal merkst du einfach, also du bist genau da, wo du sein willst. So, das waren die ersten Trims. Du, du, du willst genau hier gerade sein. So, das, das hat mir das auch so oft gezeigt. Die ne? weiß, was sie sagt, wie das riecht. Wie Mundgeruch. Wie Tod. <lacht> also, ich was... so ein paar Leute sterben gesehen und sie weiß, wie das riecht. Echt? Das ist nämlich auch der Geruch von Tod. Von alten Menschen ist das auch, wenn du bei alten Menschen. Man sagt ja, es wird ja beim Tod ausgeschieden. Man schüttet das beim Tod aus, aber das stimmt ich glaube nicht, dass das stimmt. Aber wenn das so riecht, dann ist es irgendwie schon mysteriös. Das stimmt. Deswegen riecht es auch danach, weil es gibt auch so Theorien. Die sagt, wenn du stirbst, bist du 24 Gramm weniger, weil das sind diese 24 Gramm DMT, die dann aus deinem Körper alles rausgeht. Deswegen riecht das dann auch tot. Deswegen sagt sie, das ist, das ist das einfach. Und unsere Aufgabe im Leben ist es, positive Energie zu machen. Deswegen hast du dir auch sowas ausgesucht wie einen YouTube-Kanal, wo du Leute aufklärst und die Meinung von den alten Opens, alter, damit die alle mal schenken, wer die alle mal sind. Du musst realisieren, Alter, was für ein Meister du bist. <lacht> Du musst mal realisieren, was du alles für diesen Planeten, für die Energien alles machst. Alter. <lacht> du bist einer der großen treibenden Kräfte auf diesem Planeten, die aus Paradies immer näher kommen lassen für viele. Ja, ja. Du hast ihn alle gerettet, Junge. Du kleines hinterlistiges Stück. wie hast du diesen Plan ausgeschmiedet? So, so du einfach machen. mal, einfach mal die Welt retten. Gibt's nicht einen Song, der so heißt? Ja, ja. ja. ich habe auch, pass auf Zeit, ich habe auch einen richtig sicken Plan für diese Welt. Mhm. Mein Plan ist epic. Das weiß ich, weil DBTB das gesagt hat, dass es einfach epic wird. Aber hast du einen konkreten Plan? Ja. Und nicht nur ich, sondern alle. Guck dir einfach mal so, da gibt es tausend Videos mittlerweile, Alter. Mein, mein anderer Kumpel, der sagt auch immer sowas, dass alle aufwachen und alle Krankheiten werden, es wird keine Krankheiten das stimmt, mehr. Das, das, genau das ist es. Ja, das ist es, Alter. The second coming of Jesus ist es und das ist nicht, dass Jesus alleine kommt, sondern das Gedächtnis von Jesus, das Mensch. Das Gott sein. Wir müssen so leben, als wären wir Gott, weil wir sind Gott. Also die Gesetze von. Ne, du sollst dich töten, bla bla. Mhm. Einfach just be love. Diese hippie Gelaber. Und dann kommen in zwei Jahren, 2021, im Februar, kommt dann die Flut. Ganz viele Menschen. Die Politik, das sind alles böse Mächte. Das, wenn du die Leute anguckst, das, die sind einfach seelenlos, wenn du dir an Augen guckst. Deswegen sind ja diese ganzen Drogen verboten, weil die uns ja aufwachen. Ach, laber nicht. Die, die denken einfach nur so, äh, genau, ja. die sind einfach dumm, weil die einfach die Seelen verloren haben. Das ja, ist das doch einfach. ja, die sind weil dumm, noch, also Alter, die, ja. die denken sich so, oh, das ist böse, buh, buh, buh, aber haben einfach nur keine das Ahnung. Nee, die haben, die sind halt einfach in anderen Bedingungen aufgewachsen. Ich sehe dann halt verschiedene Zahlen und dann habe ich geguckt so Videos, die erklären, wenn man so Zahlen sieht, ja, was das bedeutet und ich gehe kaputt, Alter. Ich sehe diese Zahlen einfach immer. Was bedeutet das? Soll das bedeuten, wenn du die Zahlen siehst? Ja, so 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 1, verschiedene Zahlen vor 20 die ganze Zeit, in verschiedenen Symbolen. Oh, oh, oh, mein Handy blinkt auf, ich gucke immer 11.11 auf, guck 11 auf mein Handy aus, einfach so. Einfach so, die ganze Zeit, jeden Tag. Hört nicht mehr auf. Ja, hä, was hat es denn, was, hat, also was äh, sagt es, Natürlich. Mich und muss, und ich, hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Alle anderen sind bescheuert und die retten verrecken, weil die einfach so dumm wie scheiße sind. Ja, nee, aber ich verstehe jetzt nicht, was mit den Zahlen. Natürlich, es gibt doch im Leben viele Zahlen und so, Was sind Engel, die dir das gerade ein Zeichen geben? Lava nicht, die, da, die, die haben programmiert, dass du gerade um diese Zeit dahin gehst und ich habe gerade einen Gedanken und denk, weiß nicht, ob dieser Gedanke echt oder scheiße ist und dann kommt durchprogrammiert, Programmiert irgendwo um, hinzugucken oder irgendwas blinkt auf oder irgendein ein, ein Musikstück sagt gerade das Wort, was ich gerade suche, die ganze Zeit. Ja, wenn man auch auf sowas ist. achtet, dann gibt es die ganze Zeit solche Zufälle, das hat... Das ja, hat, ich weiß. Das alles kann man immer logisch erklären. Das ist immer der, der, der Menschenverstand, der uns immer so drunter hält, in dieser materiellen Welt, ja. Du musst immer noch deine erste Intuition hören, oder was? was wird das, das ist meine erste du, was Intuition. Weiß, was nee, aber sowas soll das für Nonsens sein. Ich denk mir das mal zu Ende. Also, die... Die, die Engel geben dir Zahlen? Und was wollen sie damit sagen? So, so ha, ah, hier ist eine Zahl, schau, krass, schau nein. dir die Zahlen an, boah, wir sind die krassen Engel, das ist das doch einfach nicht. nur Nonsense. Du verstehst das, nein, nein, du verstehst das, du verstehst das nicht, das ist was, es ist halt, ja man, es ist halt anders, das, musst, das wirst du schon sehen oder nicht. Nee, gucken. nee, nee, nee, das ist einfach dein Confirmation-Bias. Guck mal, ich rufe dich in deinem DMT-Rausch an und sag dir das sogar. Ich bin gerade dein, dein Breakthrough-Junge. Das ist gerade dein, dein Breakthrough-Junge. <lacht> Schon so, ich hatte mir gedacht, so dass ich zag, in ein anderes Universum katapultiert werde, so ist immer anders, wie man denkt. So. Aber in Wirklichkeit war es dann einfach Schwarz, nur der Anruf so. Der Breakthrough hat mich angerufen, weil quasi mein Verstand wusste, dass mir das vielleicht zu so krass würde, wenn ich so. Ähm, katapultiert werde, aber es ist einfach nur der Anruf. Der Breakthrough kommt immer anders, wie man denkt, also Die Message kommt immer anders, wie man denkt. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, boah, ey, Alter, schwarze Rucksäcke, man, schwarze Rucksäcke sind überall. Es ist ein Zeichen von, von... von... dass Gott wieder auf die Erde kommt. Achte mal drauf. Und, wenn aber es ist nicht so, dass ich nur auf Zahlen achte, sondern ich habe einen Gedanken. Und dann gucke ich vorhin nur einmal die Zahl. Wo, wo ich dann, dieser Gedanke, wo ich dann nicht weiß, ob der richtig ist. Und dann sehe ich und dann, okay, genau richtig. Aber warte, welche Zahl? Du, weil ich weiß, dass es richtig ist. Es ist einfach eine Bestätigung. Also welcher Gedanke zum Beispiel es wo, wo dir dann bestätigt wurde, dass du richtig lagst Ob ich soll oder nicht zum Beispiel. <lacht> ja, oh, das, das ist dann auch wieder nur Confirmations Da kann ich sagen, so... So, haha, soll ich jetzt noch einen Zug vom BMT nehmen und dann schaue ich rüber und dann, dann so, da drüben, 40, 40% Akkuanzeige, ah, ich muss nochmal ziehen. Weißt du, wie viele viel, viel Schilder immer hängen? Und ich habe genau an die Schilder geguckt, wo 4-2.0 stand. <lacht> Aber, ich muss hey. Sagen, wenn ich was kaufe, pass auf, ich, ich, ich mal Essen. 33,30 Euro. 14,20 Euro. 4,20 Euro. Sie kriegen noch 4,20 Euro zurück. Sorry, aber das ist alles kein sofa sein. Nein, nein, Also, keine Ahnung, es hätten die Engel die, es hätten die Engel. Du hörst dich ein bisschen an wie so ein religiöser Mensch, das hätten die Engel nichts besseres zu tun, als dir zu sagen, dass du kämpfen musst. <lacht> Nein, das ist nicht das. Hey, quasi wenn die Engel irgendwie mit dir. Oder was, was sind überhaupt Engel oder auch, auch was auch immer das sein heißt, soll, wenn die mit dir kommunizieren Leider, wollen, Alter, dann ja würden die, die, eine mit Alter. die würden doch. Die würden doch, einen anderen Weg nehmen als, als die würden doch einen Nein, anderen Weg wählen als irgendwie. Die genau den Weg, der für dich gerade so am verstand, am verstehsten ist und dass du, dass du trotzdem noch in dieser Realität bleibst, Alter. Deswegen ist das alles so versteckt. Gott ist halt immer. In ist halt immer so. Man kann immer das erklären, das ist aber immer da, aber nicht so nah, war, weißt du? Ja, nee, aber das so ist. Das das das gewesen. Das ist halt immer gewesen. Ja, nee, aber das ist sowas typisch, sag ich jetzt mal, psychotisches, dass du so rumschaust und dann überall. Es wird dann, es wird dann so programmiert, dass es gerade, weil das ist alles eine Realität, so das werden manchen Menschen, die machen eine Sachen genau in diesem Moment, damit du das gerade so siehst oder so, weißt du? Oder hörst. Nee. Also, wenn du dir mal die Symptome von einer Psychose anschaust, dann, dann, dann sagen die genau, da ist es genau sowas, dass du sobald du überall Zusammenhänge siehst und boah krass, dass sie mir was zeigen und das und dass und das du, das du dann denkst, dass du Leute steuern kannst, ist dann die nächste Stufe. Das sind typische Anzeichen für so eine Psychose, Alter. Und das ist das, dieses System, was halt äh, solche Leute als verrückt erklärt, die eigentlich aufwachen wollen, die tun die dann so rein mit Medikamenten, du machst doch das, was Jesus tun würde, oder nicht? Mhm. Du bringst keine Leute um? Ja. Du. Aber warum, äh, ist, warum ist Leute umbringen schlecht? Weil das auch andere Götter sind und du darfst dich einfach andere Leben nehmen. Aber das ist ja auch wieder eine religiöse Begründung. Das ist ja einfach nur weil... So, ah, du darfst es nicht so. Das ist ja... Weil das andere Götter sind. Das ist ja keine logische Begründung, du die auch... Leute Leute ich will keine das anderen Leuten Leute umbringen, aber ich sag nur. aus Kosten. nee, aber ich sag nur, weil du sagst, man darf es nicht, aber aus kosmischer nein, nein. Sicht. Ja, du, du darfst es schon. Mach hm. es. Aber dann nee, ist es halt nicht in der Hölle. Es gibt keine Hölle, laber mal nicht. Doch, Alter, das ist der Planet Erde. Wir sind hier schon drauf. Guck, das ist das ja kein. Drauf. macht ja keinen Sinn, weil das heißt ja da ist. Du bist nicht in der Hölle. Du bist nicht in der Hölle, weil es dir gut geht, aber die anderen sind in der Hölle, Alter. Ja, aber Herr, aber gel gelangen die da rein, aber die gelangen. Aber was hat das mit dem Leuten umbringen zu tun? Wenn, wenn du sagst, die dass... Bringen die bringen vielleicht nicht Leute um, aber die lügen und finken rum mit allen Leuten und, und spucken alle Leute an und beleidigen und lästern. Das ist das, was die machen, deswegen sind die im Rattennest Alter. Ja, aber das machen doch nicht viele Leute. Du kannst nicht sagen, das ist so gewöhnlich, also so im Alltag die viele die Menschen Leute, gibt, die Leute genau, an... Das machen genau die Leute, die alle im Rattennest sind. Welche Leute, die selbstständig sind wie wir... Reden denn so, oder? Das machen nur die, die für andere Leute arbeiten, die, die, sind, die auf die der Hölle sind. Und das ist halt, Himmel und Hölle ist halt auf Erden. Ja, nee, aber das das machen schon, aber, aber viele, die für andere Leute arbeiten, machen das doch nicht. Machen was auch nicht. Ja, was so du gerade gesagt hast, Leute anspucken und so weiter. Nee, aber die verkaufen ihre Freiheit gegen Geld. Ja. Die gehen Montags bis Freitags arbeiten, acht Stunden wie die Maschine, um den, um, um die, weil die Analüge hinterherlaufen sein, Alter, um dann am Wochenende zu saufen, alles wieder zu vergessen, um sich einen Fernseher zu kaufen, zweimal in Urlaub zu fahren und das wieder zu machen Ja, ja, das ist... Das ist und ich das, hat alles überhand, das, ist, das hat alles jetzt überhand genommen, Alter. Das wird bald <lacht> Ende sein, Alter. Ja, nee, natürlich, das ist... Ich finde, das auch keine richtige Lebensphilosophie und denke, dass da die Gesellschaft definitiv die falschen Werte hochhält dadurch, dass und, und ist es so? ist falsch, dass sich sowas normalisiert hat, aber wie sind wir da jetzt überhaupt drauf gekommen? Das hat ja nichts damit zu tun, dass, dass die Engel uns Zeichen, dass Engel uns Zeichen geben oder dass. Äh, ja, ich das, ich habe dir gerade hab gezeigt, wo die Hölle ist. Du musst einfach nur die Augen aufmachen, die ist halt genau Ja, Hölle, aber das ist ja auch wichtig. nur ein Wort. Da kann ich sagen, oh, Hölle ist ein negativer Zustand, aber. Natürlich ist das nur ein Wort, Simon. Deswegen sage ich dir das ist auch der, also du musst einfach gucken, Hölle. Die meisten Leute sagen immer Hölle und stellen sich immer vor, oh, so die Geister mit unten. Nee, Alter, das, ist, das kann überall sein, Hölle, wenn es ja scheiße geht. Und den meisten Leuten geht es ja scheiße, die sind halt in der, ich sag mal Hölle, so, weißt du denn? Ja, ja. Das figuratively, figuratively speaking. Irgendwann ist alles geil. irgendwas ist schon jetzt alles geil, dachte ich. Oh, ich schaue ich schau mich gerade an in der Kamera und ich schaue endhot aus, Mann. Ich, ich finde mich gerade endattraktiv so. der Weil ich nicht genug vom Tag kriegen kann. Also das Gegenteil von Morgenstund hat Gold im Mund ist, ist, ist wahr, sondern immer more, in der Früh, da merkt man irgendwie so die, die, die Aura von den Leuten, die wo so, Scheiße, schon wieder zur Arbeit. Äh, äh, äh. Und oh, oh, oh, die Nacht, die hat so eine gewisse Magie. Sag doch einfach, dass ich bescheuert bin, dass ich in die Klapse gehen soll, Alter. Dann werde ich da geheilt in meiner Psychose. Dieser Mann denkt, er wäre richtig. Achso, <lacht> Ach ich hätte mich auch jedenfalls umgebracht. Weil ich dachte, mein Körper verlässt jetzt diese Dimension. Und ich gehe dann in eine andere, War so ein Trinken Aber komm. Komm, das alles ist, alles gehalten, <lacht> ich hab gesagt, nee, nee, komm, bleib doch noch hier, ist doch voll geil, du hast noch noch viel zu tun. Du wollt, du, du, du hast, du hast dich umgebracht mit Wasser oder was fast? Nee, ich war kurz am Trinken und so hab komm, alles rein, komm, jetzt ist doch der Moment stirbst du stirbst doch nicht, hin. wenn alles reinkommt. Hm? Aber du stirbst doch nicht, wenn du, wenn du das Wasser komplett trinkst. du ähm, so. Also du meinst, du meinst alles rein im Sinne von, äh, die ganze Flasche? Genau. Ich glaube, in andere Dimensionen hab ich das gemacht und bin da auch schon gestorben, ja. Eine Theorie sagt immer, wenn du DMT nimmst, stirbst, stirbst du woanders und dann ist dann in einer ganz ähnlichen Realität. Nee, das macht ja keinen Sinn, warum das heißt, dass es irgendeine Realität bin, wo ich jetzt tot bin und wo dann jetzt meine Freundin reinkommt und dann so sagt genau. äh, wo er ist tot, oh mein Gott, er hat DMT genommen, das kann nicht sein, weil der müsste es ja in unserer Realität auch wen geben, der an DMT gestorben ist. Also ja noch niemand an DMT ist gestorben Ab hier habe ich dann leider aufgehört zu filmen. Ewig wurde ich immer gefragt, wann ich endlich Dinge wie Papes und Filter in meinen Shop bringe. Aber jetzt, wo ich so etwas in meinem neuen Shop stuff3000.de anbiete, kauft das irgendwie keine Sau. Bei stuff3000.de gibt es übrigens auch Produkte von dem Unterstützer dieses Videos, Blackleaf, die seit diesem Video vornehmste Bongmarke der Welt. Gönnt sie euch, liebe Bong-Fans. Was sagt ihr zu dem Inhalt dieses DM-Telefonats? Sind wir zwei Verrückte auf DMT, die nur Müllnabern oder spricht einer von uns da echte Wahrheiten aus? Gönnt euch noch das dritte Video mit meinem Vater auf meinem Kanal OpenMind3000F. Das ist irgendwie untergegangen. Die ersten zwei Teile mit meinem Vater haben 100k Aufrufe und das dritte nicht mal 20.000. Also macht das jetzt.